Kein Zufall. Wie empfindest du das? Ist Glück Zufall oder muss man sich Glück erarbeiten? Ich habe erst letzte Woche in einem Interview bei RTL Extra mit Inka Bause, es war nach dem Bauersucht Frau im deutschen Fernsehen, ein Interview mit ihr gehört und sie hat da ebenfalls gesagt für sie ist Glück kein Zufall. Glück muss man sich erarbeiten. Wie geht es denn dir damit du kennst sicher einige sprichwörter wie zum beispiel Ach, sie hatte ja glück oder wenn ich so viel glück gehabt hätte das ganze lässt sich natürlich fortsetzen und wir müssen einfach unterscheiden im deutschen sprachraum im deutschen im deutschen sprachraum hat dieses wort glück zweierlei bedeutung zum einen glück haben und zum anderen glücklich sein und das möchte ich mir mit dir näher heute anschauen. Hallo, wie eingangs bereits erwähnt geht es heute in diesem Video um das Thema Glück. Ist Glück Zufall oder muss man sich Glück erarbeiten und wenn ja, wie schafft man das? Wir haben im deutschen Sprachraum das Wort Glück. Das ist ein Wort und es hat zwei Bedeutungen. Zum einen dieses Bedeutung Glück haben. Das kann zum Beispiel sein, wenn dir jetzt zum Beispiel dein Tele Mobiltelefon, dein Handy runterfällt und du denkst dir, oh mein Gott, aber es ist glücklicherweise auf den Teppich gefallen, statt direkt auf die Fliesen, dann hast du Glück gehabt. Oder wenn du jetzt zum Beispiel mit Freunden ins Casino gehst und ihr spielt mal Roulette, ihr probiert das aus und du setzt auf die richtige Farbe, dann hast du auch Glück gehabt. Wir hören auch sehr oft, wenn wir jemanden kennen, der in einer glücklichen Beziehung ist, die nach außen hin einfach perfekt scheint, dass man dann hört, ach sie hat ja Glück mit so einem Partner, da kann man ja nur Glück haben. Das ist vielleicht auch schon wieder ein bisschen leicht in die neidische Schiene was natürlich, ja, auch schnell dann geht, dass einem jemand das Glück neidig ist, das man hat. Die zweite Bedeutung von Glück ist dieses glücklich sein. Und glücklich sein, das ist einfach die Definition, wenn wir uns durch unser Umfeld, durch die äußeren Bedingungen, aber eben auch durch unsere innere Einstellung, wenn wir da glücklich sein können, einfach einen einen länger anhaltenden Glückszustand in unserem Leben halten haben. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, welche Punkte es gibt, damit auch du leichter ein glückliches Leben führst. Punkt 1 für mich ist das Lächeln. Ist dir schon mal aufgefallen, wie viele von unseren Mitmenschen eher grießcremig, sage ich jetzt mal, durch die Welt gehen und Probier es mal aus, schon in der Früh, wenn du vielleicht mit dem Bus oder mit, dem, mit der Bahn in die Arbeit fährst, lächle doch einfach mal Menschen an. Das gleiche gilt, wenn du dann vielleicht einkaufen bist. Schenke der Kassiererin doch mal ein Lächeln oder auch jemanden anderen aus der Schlange, wenn ihr warten müsst. Geh doch mal durch die Fußgängerzone und schenke einem komplett wildfremden Menschen ein aufrichtiges Lächeln. Du wirst sehen, du bekommst sehr vieles zurück. Teilweise auch ein Lächeln, ein unerwartetes Lächeln und vor allem positive Energie. Der zweite Punkt ist Stopp. Versuche, wenn du negative Gedanken hast, angenommen du hast ein Problem und du sitzt davor und deine Gedanken gehen schon im Kreis und du kannst einfach keinen Ausweg mehr finden, weil du einfach merkst, es dreht sich immer wieder alles rundherum und es gibt, ergibt sich einfach keine keine Lösung für dieses Problem. Dann versuche dir ein großes gedankliches Stoppschild vorzustellen und denke an schöne Momente. Denke an deinen letzten Badeurlaub im Meer oder an deine letzte Wanderung in den Bergen, an den letzten schönen Spaziergang im Wald, den du gemacht hast, an das letzte gute Gespräch mit Freunden und versuche so mit deinen positiven Gedanken diesen Negativkreislauf zu unterbrechen. Du wirst sehen, es wirkt Wunder. Probier es einfach mal aus. Punkt Nummer 3. Nimm dein Leben selber in die Hand. Du bestimmst, wie du dich fühlst im Leben. Es ist nicht dein Boss, es ist nicht deine Familie und es ist auch nicht dein Partner oder deine Kinder. Nein, du selber bestimmst, wie du dich im Leben fühlst. Ganz oft passiert es uns, dass wir uns unwohl fühlen weil wir Dinge machen, die wir vielleicht gar nicht tun wollen. Aber mal ehrlich, es steht niemand mit einer, ja, wir sagen immer Pistole, am Kopf da und zwingt dich zu etwas, was du tun musst. Also gehe in dich, erschaffe die eigene Regeln, erschaffe dir eine eigene Struktur, wie du dein Leben machen kannst und triff deine Entscheidungen, wenn du dich bei etwas unwohl fühlst. Versuche auch mal, etwas Neues zu machen. Wenn du aus deinem Hamsterrad ausbrichst, diese neuen Erlebnisse, die bringen dir positive Energie. Und das wiederum setzt auch schon Glückshormone frei. Viertens die Dankbarkeit. Hast du schon mal probiert, abends, wenn du im Bett liegst, dir drei Dinge zu überlegen, die an diesem Tag positiv gewesen sind? Wir Österreicher, Deutsche, wir neigen ja sehr oft dazu, dass wir gerne jammern, dass wir uns beschweren, das Wetter ist schlecht, die Sonne ist zu heiß, wir müssen schwitzen, äh, im Job ist so viel los, es kommen zu wenige Aufträge rein. Wir finden eigentlich immer irgendetwas Negatives, worüber wir uns beschweren können. Und genau deshalb ist diese Übung so wichtig. Abends, wenn du im Bett bist, überlege dir drei Punkte, drei Dinge, die an diesem Tag gut gelaufen sind. Und sei dankbar dafür. Du wirst sehen, wenn du diese diese diese Dankbarkeit regelmäßig aufnimmst in dein Abendritual, wie schnell du dich darauf freuen wirst, in den nächsten Tagen immer abends wieder auf deine positiven Erlebnisse zurückzublicken. Ja, ich hoffe, einige dieser Punkte konnten dir weiterhelfen oder können dir auch in Zukunft weiterhelfen. Vielleicht hast du noch etwas, was du gerne dazu ergänzen möchtest dann schreib es mir doch einfach in die Kommentare und schenk mir auch dein Feedback, wie du dazu stehst. Vor allem, wenn du in deinem Job aktuell unglücklich bist und du sagst, du möchtest eigentlich etwas Neues ausprobieren, du arbeitest gerne mit Menschen, dir sind Gesundheit und Wohlbefinden wichtig, dann schreib mir doch, nimm Kontakt mit mir auf, wir machen uns ein unverbindliches Gespräch. Ich kann dir eine Möglichkeit zeigen, die mir sehr viel gutes Feedback bringt und uns sehr viel Selbstvertrauen gibt, wie du dir gleichzeitig etwas dazu verdienen kannst, etwas aufbauen kannst und anderen Menschen helfen kannst, dich besser zu fühlen und vielleicht ebenfalls etwas dazu zu verdienen. Schreib mich einfach unverbindlich an. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, dann verpasst du auch das nächste Video nicht. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und bleib gesund. Deine Petra.